einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer neuen Objektivsendung Ab nach draußen hier live aus dem Bennohaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Anna und ich kann euch jetzt schon sagen, dieser Abend wird besonders. Besonders sportlich. Mein Name ist Mariam und uns erwarten heute die unterschiedlichsten Gäste. Unter anderem eine dreifache Bronzemedaillengewinnerin, die an den Special Olympics in Los Angeles teilgenommen hat. Wenn das nicht aufregend ist, dann weiß ich auch nicht. Absolut, aber schalten wir erst noch mal ein paar Gänge zurück. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, so lange her ist es ja noch nicht, als unter Corona so gut wie gar nichts möglich war? Vor allem keinen Sport drinnen zu machen. Keine schöne Erinnerung, wenn du mich fragst. Trainieren im Verein unmöglich. Schwimmbäder und Fitnessstudios geschlossen und das monatelang. Oh ja, aber hast du nicht auch beobachtet, dass in dieser Zeit plötzlich ganz Münster draußen gewesen ist? Ja, jetzt, wo du es sagst. Die Promenade und der Asee waren ziemlich überfüllt. Ich glaube, gerade Corona war ja der Grund dafür, warum wir überhaupt erst wieder so motiviert waren, mit den Outdoor-Activities anzufangen. Ja, das kann gut sein. Und vielleicht habt auch ihr da draußen euch in dieser Zeit zum ersten Mal oder mal wieder daran gewagt, die Laufschuhe anzuziehen und einfach loszulaufen. Denn Fakt ist ja, Sport draußen tut dem Körper unglaublich gut und vielmehr noch der Psyche. Und wenn man mal überlegt, gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, in Münster mit dem Sportmachen draußen anzufangen. Warst du nicht noch vor kurzem unterwegs, um die sportliche Lage mal abzuchecken? Genau, und dabei habe ich die unterschiedlichsten SportlerInnen getroffen.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 bin ich auch im Winter sogar joggen gegangen, zum einen. Und zum anderen habe ich viermal die Woche einen Home Workout absolviert, da bestehend aus Liegestützen beispielsweise. Wo ich wirklich sagen muss, als der Lockdown aufgehoben war, war ich wirklich in Topform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 Das haben mir heute sehr viele der Befragten mitgeteilt. So, und das war's auch schon mit unserer Umfrage. Ciao. Laufen, Inline-Skaten, Badminton. Irgendwie alles selbsterklärend. Eine ganz besondere Sportart ist jedoch Lab. Lab kommt aus dem Englischen und bedeutet Live-Action-Role-Playing. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein wenig nervös, denn einen solchen Act werden wir jetzt erleben. Live für euch Roger und Johannes. Ja, das sah auf jeden Fall sehr beeindruckend aus und gar nicht so einfach. Und deswegen frage ich euch doch gleich einmal, für welchen Typ von Mensch ist Lab eigentlich der ideale Sport? Also welche Eigenschaften muss ich mitbringen, wenn ich mit Lab anfangen möchte? Also ich würde auf jeden Fall sagen, der Abenteurer. Es ist Abenteuer und es ist Spielen. Es ist ja ganz klar so, dass man eine Rolle einnimmt. Man muss bereit sein zu sagen, okay, ich bin es für einen Tag oder ein Wochenende, wer anders. Das kostet Überwindung und man muss ganz klar sagen, dass man sich darauf einlassen muss, damit es nicht peinlich wird. Also man muss ein kleines Spielkind sein. Genau, also bei mir, ich muss sagen, ich bin noch relativ neu im Lab. Also mein Kollege hat schon eindeutig mehr Erfahrung als ich. Ich bin jetzt eher so der Kämpfer, aber zum Sommer hin wollte ich auf jeden Fall mit aus Drachenfest. Und dann ist das mein erstes Lab. Ich muss ja nur gucken, wie ich das mache mit der Rolle spielen, weil ich bis jetzt nicht der beste Schauspieler bin. Also Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Also da höre ich raus, dass Lab auf jeden Fall auch eine schauspielerische Komponente hat. Also auf jeden Fall, okay. ja. Ganz stark. Man kann sich Lab vorstellen wie ein großes Impro-Theater. Es ist nicht gescriptet, es gibt keinen Text. Ähm, man ist die Rolle und versucht sich möglichst wie die Rolle zu benehmen. Das heißt, es ist ganz klar Impro-Theater in Klamotten und mit Waffen, wenn man möchte. Du hast ja, glaube ich, gerade ganz kurz das Wort Festival angesprochen. Ähm, genau, Könnt ihr uns was über die Festivals erzählen? Wartet vielleicht schon mal dort? Wie läuft das da ab? Also ich zum Beispiel war zweimal auf dem Drachenfest. Das ist ein sehr großes deutsches Lab-Event, wo es echt darum geht, dass Tausende von Leuten eine Stadt aufbauen. Es gibt dann in der Stadt auch ein, ähm, ein Postboten, eine Küche, äh, eine Stadtwache, ein Gericht, alles was eine Stadt hat und drumherum sind die Lager. Die Elfen, die Piraten, die Ritter, die Wikinger, alle möglichen Leute, die Lab machen, sind drumherum. Und dann wird geschauspielert, es wird gekämpft, gehandelt und alles was man noch im Fantasy-Mittelalter erleben kann. Ja, hört sich cool an. Ähm, kommen wir mal zum Training. Wir kennen uns ja bereits aus dem Wienburg-Park Und gibt es vielleicht Orte, wo ihr sagen würdet, da lässt es sich ähnlich gut trainieren und vielleicht auch gerade für Anfänger? Ich würde sagen, eine Wiese reicht. <lacht> Hauptsache, man weiß ein bisschen, was man macht. Ähm, es ist eigentlich egal, wo man trainiert, solange man weiß, wofür man trainiert. Und man hat gerade vielleicht gesehen, im Lab geht es nicht darum, dass man ein guter Schwertkämpfer ist, im Sinne von, dass man gut fechten kann. Es geht darum, dass man eine gute Show macht. Deswegen trainieren wir ganz klar so, dass es cool aussieht und nicht, dass wir irgendwie auf Punkte gewinnen. Richtig, ja genau, das ist es. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht schämen, weil also ich zum Beispiel habe mich ein bisschen geschämt manchmal, wenn ich jetzt mit einem Schild oder so durch die Stadt gefahren bin. Aber das ist gar kein Ding mehr. Also sobald man das einmal macht, das macht so eine Laune. Und deswegen, also mittlerweile habe ich da mal richtig Lust drauf. Also da höre ich auch so ein bisschen raus, Gewinn steht da gar nicht so im Vordergrund, also wenn man kämpft... Absolut nicht. Okay. Nee, das ist der pure Spaß einfach an dem, an dem Ganzen, auch generell am Mittelalter und das ist die Hauptsache. Ich meine, wir interessieren uns ja auch schon länger dafür. Bei mir fing das als Kind irgendwie an schon und deswegen finde ich das eigentlich perfekt. Also auf jeden Fall... Es macht auch gar keinen Sinn, versuchen zu gewinnen, weil die Waffen sind ja sehr leicht, das ist alles äh, Silikon Schaumstoff. Damit kann man sehr viel rumfuchteln. Das sieht aber nicht gut aus. Deswegen versuchen wir so zu kämpfen, dass wir das Gewicht der Waffe ausspielen. Eine Axt oder ein Schwert kann man eben nicht so schnell führen normalerweise. Deswegen legen wir Wert auf Realismus und auf gemeinschaftliches Spiel. Man macht Lab miteinander, es soll für alle cool sein und auch cool aussehen. Ähm, deswegen sind Leute, die versuchen, einen Kampf mit Biegen und Brechen zu gewinnen, für uns eher Pappnasen. Ja, das sind ja schöne abschließende Worte. Oder habt ihr vielleicht noch etwas an diejenigen zu sagen, die vielleicht jetzt mit Lab anfangen wollen? Also irgendwas Motivierendes? Verbindet euch. Wir brauchen eine starke Gemeinschaft. Gerade was die Klamotten angeht oder die Fahrten zu den Events, da muss man zusammenarbeiten. Das heißt, wenn man neu damit anfängt und ich weiß wohin, dann sollte man auf Facebook, Instagram oder den lab Foren versuchen, Leute auf seiner Stadt kennenzulernen, um es gemeinsam anzugehen. Genau so ist es richtig und wir suchen auch stark nach einer Community, also ein paar Leuten haben gehört, dass es im Nordburg wohl noch eine äh, Gruppe gibt, die das macht. Genau, und die wollen wir noch treffen, dass wir uns dann sozusagen vereinen können und jeder, der Bock darauf hat, einfach mal mitzumachen, wir sind im Wienburg Park auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, ähm, wir hoffen, dass wir euch da draußen für Lab begeistern konnten und wenn das der Fall ist, dann ähm, geht doch einfach mal in den Wienburg Park und macht mit. Ja, vielen kommt gerne Dank. vorbei. Hey, das sieht ja voll cool aus, wie du das machst. Sag mal, ist Skaten gerade nicht der absolute Renner? Um Skaten dreht sich gerade ein ganz schöner Hype. Ollie, Switch, Manual, die typischen Skate-Tricks halt. Und Skaten lässt sich nicht nur als Sport, sondern auch als eine ja, Kunstform verstehen. Ein Lebensausdruck, der Freiheit und Unabhängigkeit vermittelt. Wow, das hört sich voll cool an. Ich würde voll gern mehr über Skaten erfahren und auch eigentlich direkt loslegen. Na dann ist unser jetziger Beitrag ja genau der richtige für dich. Skaten – eine Kunstform, eine Lebenseinstellung und ein Sport. Damit hat es Tony Hawk, der wohl bekannteste Skater weltweit, gut auf den Punkt gebracht.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 Sport gehört für viele von uns zum Leben mit dazu, oder? Bewusst auch nicht. Ein Skateboard kaufen und es einfach ausprobieren. Die Laufschuhe anziehen und loslaufen, um den Kopf frei zu bekommen. Irgendwie selbstverständlich, oder? Oft vergessen wir dabei, was für ein Privileg das Ganze in Wirklichkeit doch ist. Noch diesen Sommer fanden in Tokio die Paralympics statt. SportlerInnen der ganzen Welt kämpften dort um Medaillen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch mitverfolgt habt. Ich fand es atemberaubend mit anzusehen. Und das Besondere, alle SportlerInnen haben eine sehr, sehr starke Geschichte. Neben den Paralympics, die sich an Menschen mit körperlicher Behinderung richten, gibt es noch die sogenannten Special Olympics. Janine schwerblatt ist Sportlerin und hat in der Disziplin Reiten schon so einige Bronzemedaillen gewonnen. Sie ist heute hier, um uns zu erzählen, wie es ist, für einen Sport leidenschaftlich zu kämpfen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Du bist in einer der Alexianer-Werkstätten tätig und hast daneben noch eine große Leidenschaft, das Reiten. Wie kam das, dass du genau mit dem Sport damals angefangen hast? Weil mich Pferde einfach schon immer fasziniert haben und ich die einfach schon von vornherein toll fand. Okay. Und was macht das Reiten für dich zu so einer besonderen Sportart? Weil Pferde einfach toll sind und es zu meinem Leben dazu gehört. Es gibt, also für mich gibt es nichts anderes. Ja, Okay. Und 2015 war es, als du in Los Angeles bei den Special Olympics teilgenommen hast und direkt dreimal Bronze gewonnen hast. Ich muss zugeben, ich habe erst durch dich von den Special Olympics erfahren. Vielleicht erklärst du erstmal überhaupt, was die Special Olympics sind. Ja, Special Olympics ist ja Reiten oder Sport generell für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Das heißt, ganz allgemein für Menschen mit geistiger Behinderung, kann man das so sagen. Ja. Okay, spannend. Und ähm, wie hat sich das damals für dich angefühlt, als du dann ja, in Los Angeles warst, erstmal am anderen Ende der Welt und dann direkt auch noch die Medaillen gewonnen hast? Es ist lange her, aber es war sehr Wahnsinn. Man muss dafür sehr, sehr viel tun, um dahin zu kommen. Viel Training, Ehrgeiz und eine sehr, sehr gute Trainerin. Und einen ganz, ganz starken Willen. Ja, wow. Das heißt, du bist ein sehr disziplinierter Mensch, oder? Würde ich schon sagen, ja. Ja, Hammer. Ähm, gab es denn auch, auf den meisten Wegen gibt es ja auch Hindernisse, gab es die auch bei dir? Und was hat dir geholfen, da an den Stellen weiterzumachen und nicht aufzugeben? Es ist halt schon ein Sport, der sehr, sehr anstrengend ist und sehr viel Disziplin, also Fordert. Ich war mal an einem Punkt, wo ich aufhören wollte, aber mir wurde hinterher klar, dass das zu mir gehört, dass ich, dass ich gar nichts anderes möchte eigentlich. Gibt es da denn eine Sache, wo du heute sagst, da bist du ganz, ganz besonders stolz auf dich? Dass ich einfach so weit gekommen bin. Ja, okay. Ähm, und jetzt nochmal. Es ist ja so, dass noch immer ungleiche Lebensbedingungen zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung auch in Deutschland bestehen. Was muss sich deiner Meinung da konkret ändern? Dass ich finde, dass jeder eine Chance kriegen sollte, an sowas daran teilzunehmen. Ob jetzt mit mehr Einschränkungen oder weniger, ist im Endeffekt egal. Nur dass jeder halt die Chance kriegt, weil es hier in Deutschland noch relativ wenig eigentlich gemacht wird, finde ich. Ja dann, herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch und hat mich auf jeden Fall, vielleicht den einen oder anderen von euch auch, zum Nachdenken angeregt. Herzlichen Dank, dass du da warst und alles Gute für dich. <lacht> Ja, jetzt haben wir schon einige sportliche Eindrücke erhalten, doch meint Auto-Activities tatsächlich nur Sport? Vielleicht lohnt es sich einfach mal, ein paar Gedanken zu machen. Das zumindest hat unser heutiger Gast getan. Er wird uns nun in Form eines Poetry Slams nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema geben. Herzlich willkommen, André. Ja, vielen Dank. Ähm, wie gerade schon angekündigt, mache ich tatsächlich jetzt hier keinen Sport auf der Bühne, sondern werde vielleicht mal ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel darauf ja, blicken. Für diejenigen, ja, die gar nicht wissen, wer ich bin, ich habe vor ungefähr einem Jahr angefangen, Texte zu schreiben, sogenannte Poetry Slams. Ähm, mir liegt es tatsächlich eher, kürzere Texte zu schreiben, also so 30 Sekunden, hauptsächlich auf TikTok und Instagram. Äh, wer da gerne mal vorbeischauen möchte, einfach mal ähm, Andre.KloS suchen. Heute habe ich einen Text mitgebracht, der geht ungefähr fünf Minuten und trägt den wundervollen Namen hinter der Wohnungstür. Folgende Zeilen schrieb ich Anfang dieses Jahres um meinem Kopf, der seit vier Monaten nichts anderes als die Wände meiner Wohnung gesehen hatte, Ausdruck zu verleihen. Es wäre nicht gelogen, wenn ich damals gesagt hätte, dass das Bunteste zu dieser Zeit an meinem Leben die Gemüse- und Obstabteilung im Supermarkt war. Da saß ich also nachts an meinem Schreibtisch und fing an, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich bin 21, in der Blüte meines Lebens, Forever 21 und so, aber die Realität sieht anders aus. Mein Leben war noch nie so trostlos wie jetzt. Ich mache jeden Tag das Gleiche und kann mich nicht einmal daran erinnern, was ich gestern gemacht habe. Ich habe Angst, mein Leben zu verpassen die vermeintlich beste Zeit meines Lebens mit trostlosen Erinnerungen zu füllen, während andere mit 21 die buntesten, schönsten und besten Momente ihres Lebens hatten. Bin ich alleine oder hast du auch manchmal das Gefühl, dein Leben ist nicht deinem Alter entsprechend und eigentlich verpasst du gerade was? Acht Monate ist das jetzt her und trotzdem stellt sich mir die Frage, was macht das Leben denn überhaupt lebenswert? Woher weiß ich, dass das, was ich gerade tue, mein Leben überhaupt bereichert? Aber ist das jetzt der Punkt, wo ich über Sinnfindung, Selbstzweifel und Motivation sprechen sollte? Nee. Denn was ich eigentlich tun möchte, ist euch eine wahnsinnig simple Erkenntnis in den nächsten zwei Minuten näher zu bringen, wofür ich tatsächlich einen ganzen Lockdown gebraucht habe. Das Leben beginnt hinter der Wohnungstür. An dieser Stelle würde ich euch bitten, einmal die Augen zu schließen, wenn ihr nicht sowieso schon eingeschlafen seid. Du läufst die Treppe in deinem Hausflur runter, öffnest die massive Holztür, die mittlerweile schon ganz schön quietscht, und die Sonne strahlt dir ins Gesicht. Was ein wunderschöner Herbsttag. Während du gerade dabei bist, dich auf deinen Drahtesel zu schwingen, fällt dir auf, dass die Vögel heute gnädig zu dir waren und dir kein Geschenk hinterlassen haben. Du fährst los Richtung Innenstadt. An der ersten Ampel bleibst du stehen. Du schaust nach links und es rollt ein kleines Schulkind mit seinem Fahrrad neben dich. Er trägt einen For u dino rucksack und schaut dich ehrgeizig an. Wahrscheinlich möchte er ein Rennen. Du schaust ihm tief in die Augen und fokussierst dich dann auf die Ampel. Die Ampel wird grün. Du trittst kräftig in die Pedale, lässt ihn aber dann vorbeiziehen. Er dreht sich um, grinst und biegt ab. 100 Meter weiter wartet direkt die nächste Ampel auf dich. Diesmal stellt sich ein etwas älterer Mann neben dich. Du schaust runter, begutachtest sein Fahrrad und stellst fest, Mist. Elektrisch. Hier ziehe ich den Kürzeren. Ehe die Ampel auf grün umgeschlagen ist, ist der ältere Mann schon weit vor dir. Aber das stört dich nicht. Denn dein Fokus liegt schon wieder bei den ganzen Studenten, die im Park dieses Spiel spielen, wo man einen Ball auf eine Art Trampolin haut. Achtung! Schreit dir plötzlich jemand entgegen. Du schaust wieder nach vorne und musst scharf ausweichen, um die entgegenkommende Joggerin nicht zu überfahren. Diese lächelt dich aber freundlich an, statt dich anzumaulen. Die Fahrt geht weiter an einem älteren Ehepaar vorbei, die Hand in Hand die Promenade entlang spazieren. Der Anblick zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht und du fragst dich, ob du irgendwann auch so enden wirst. Zu dieser Jahreszeit hat sich die Promenade in eine goldgelbe Fahrbahn verändert. Blätter fallen langsam auf den Boden. Die Sonne kämpft sich immer wieder durch die bunt gefärbten Baumkronen und die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Zielen sind unterwegs. Dir begegnen Kindergartenkinder, die mit Laub spielen. Menschen, die auf Bänken sitzen und sich das Farbenspiel der Natur anschauen, Hunde, die mit ihrer Nase das Laub auffühlen und immer wieder Fahrradfahrer, die ganz eilig an einem vorbeifahren. Und wenn du jetzt wieder die Augen aufmachst und mich ansiehst, dann steht hier oben keine Person mehr, die trostlos darüber redet, wie sein Leben an ihm vorbeizieht, sondern eine Person, die erkannt hat, welche Möglichkeiten Münster bietet, ein lebenswertes Leben zu führen. Und vielleicht bist du nicht die Person, die mit anderen Spikeball im Park spielt. Und vielleicht bist du auch nicht die Person, die sich die Laufschuhe anzieht, um eine Runde um den Aasee zu laufen. Aber vielleicht bist du die Person, die ab heute Ja zum Leben sagt und sich nun nicht mehr nur in Gedanken, sondern ab heute auch in echt sich mit einem Neunjährigen auf ein kleines Wettrennen einlässt, nur um ihm eine Freude zu machen. Aber vor allem bist du hoffentlich nach heute die Person, die sobald sie die Wohnungstür verlässt, offen für Abenteuer ist. Denn das Leben beginnt hinter der Wohnungstür. Ja, vielen Dank, André, für deine Worte. Ich denke, da konnten sich viele von unseren ZuschauerInnen sicher etwas von mitnehmen. Ja, was für ein sportlicher Abend. Und das Resümee? Sport ist nicht nur unglaublich wichtig für jeden von uns, sondern bereichert unser Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ob Laufen, Lab, Skaten oder Reiten. Probiert es aus, wagt Neues und macht es so lange, bis ihr euren ganz persönlichen Sport gefunden habt. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Mitwirkenden dieser Live-Sendung und ein noch viel größeres Dankeschön an euch Zuschauende. Wir hoffen, dass ihr an diesem Abend vielleicht auf eine neue Idee gekommen seid und wir euch damit einhergehen vielleicht inspirieren konnten. Ich zumindest bin nun total motiviert. Na dann, wenn das so ist, wie wär's mit dem Wettrennen? Wenn du unbedingt verlieren willst, na dann los!